Ja, herzlich willkommen zum nächsten Vortrag. Das ist der letzte Vortrag in diesem Vortragsblock. Geotiff, denke ich mal, kennt jeder, der in diesem Raum sitzt. Inzwischen gibt es auch cloud-optimierte Geotiffs. Was ist das? Wozu brauche ich das? Welche Vorteile hat es? Das erklärt uns jetzt Christian Strobel. Ja, Gott, ich freue mich, dass ich heute einen Vortrag über das Thema halten kann. Ich arbeite im DLR in Oberpfaffenhofen, am deutschen Fernerkundungsdatenzentrum. Und der, wer das auch immer hier eingeteilt hat, das passt perfekt zum letzten Vortrag. Beim letzten Vortrag ging Sie es darum, wie kriegt man die Daten über eine Infrastruktur an den User und jetzt geht es eigentlich darum, wie müssen die Daten aufbereitet und strukturiert sein, dass der User auch was damit anfangen kann. Ich mache jetzt ungern mit diesem ESA-Bashing weiter, was hier so kursiert, obwohl eigentlich, glaube ich, die wenigsten wirklich genau wissen, was die ESA alles macht. Möchte ich möchte kurz sagen, seit 2014 sind da sieben Satelliten gestartet, wir kriegen täglich 40 Terabyte Daten rein und die ESA auch schafft es kaum, mit dem natürlich Schritt zu halten und hinten so viele Festplatten reinzustopfen, wie vorn Daten reinkommen. Und insofern sind natürlich so Technologiewechsel, wie der Volker das vorstellt, wahrscheinlich im Augenblick gar nicht so einfach für die ESA, weil die kämpfen einfach damit, dass sie Schritt halten. Das würde sagen, und wenn man jetzt die Sentinel-Daten mal anschaut, was da überhaupt alles da ist, ist das in Sachen Fernerkundung der absolute Gamechanger. Äh, wenn man sich überlegt, was bis vor kurzem mit den paar Landsat- und Modis-Daten von, von der NASA möglich war und was heute mit den Sentinel-Daten von der ESA alles äh, erreichbar ist. So, jetzt, das war meine kurze Verteidigungsrede äh, zur ESA. Wir haben auch, das habe ich gestern vorgestellt, ein deutsches äh, Zugangssystem für Sentinel-Daten, das heißt Code.de. Das lohnt sich vielleicht auch für den einen oder anderen mal anzuschauen, da gibt es ja auch ähm, sicher noch das Video von dem Talk von gestern, wo die einzelnen Schnittstellen erklärt werden. Und äh, jetzt äh, komme ich dann zu der Motivation. Als ich das erste Mal von diesem Cloud-Optimized GeoTiff gehört habe, ist mir eigentlich sofort irgendwie der Gedanke gekommen, was ist denn das eigentlich? Ich habe dann gegoogelt und man landet eigentlich wie fast immer irgendwo auf GEDAL-Seite und die Motivation, glaube ich, da gibt es sicher den ein oder anderen OSGio-Internen, der dann sagt, das hat der Arnulf mit dem Chef nach dem dritten Bier mal ausgeklügelt oder der Even hat das mit dem Frank, weiß ich nicht was, das weiß ich alles nicht. Ich weiß jedenfalls, dass die Quellen für das Ganze eigentlich bei der, auf der GEDAL-Seite liegen und es hängt mit diesen virtuellen Fallsystemen zusammen die geht halt seit äh, zwei, drei Jahren unterstützt. Und der Vorteil dieser virtuellen file ist jetzt, ich kann äh, zum Beispiel ZIP-Dateien, muss ich nicht mehr auspacken, da habe ich hier mal ein Beispiel, sondern ich kann direkt auf den Datensatz zugreifen, das dauert natürlich, weil das muss ja intern, äh, wird er da auch darauf zugriffen, aber er wird nicht, aus, wird nicht mehr extra ausgepackt und ich kann praktisch hier dann den Inhalt von meinem TIFF-File vom meinem ZIP-File sehen und kriege äh, die komplette Information. Das gleiche geht auch mit äh, FTP, HTTP-Servern oder auch mit S3-Buckets von Amazon. Ich habe mir da extra so ein Konto äh, besorgt und bin voll ins Risiko gegangen. Ich äh, habe da Daten hochgeladen und äh, da gibt es jetzt zum Beispiel die Möglichkeit mit einem auch einem neuen Befehl, geht location info. Kann ich direkt mir für einen bestimmten Punkt, ich versuche es mir, ob es geht, ich habe vorher die credentials eingegeben, Es geht sogar ziemlich schnell, also dieser Datensatz liegt jetzt bei Amazon und ich suche jetzt für, den, für die Koordinate 0.0 irgendwie mehr den Value 3, das ist jetzt in dem Fall bei dem Bild oder bei dem Datensatz, den ich jetzt dann bespreche, ist das jetzt Wasser. Ähm, ich kann auch äh, äh, Info-Befehl drauf ausführen, kriege hier ja auch relativ schnell ein Ergebnis, 1,62 Sekunden. Und ich kann auch äh, die Daten äh, partiell runterladen. Ich habe hier zum Beispiel einen Ausschnitt. Ich habe jetzt hier von minus 10 bis äh, plus 10 und äh, nördliche, also in Breite und Länge äh, als Ausschnitt geholt. Dann dauert das jetzt hier ein paar Sekunden. So schnell kann ich gar nicht runterscrollen, ist schon da. Und wenn ich das dann darstelle, das Bild, dann ist praktisch das hier sofort runtergeholt. Und hier kommen wir jetzt auch zu dem Grund, äh, warum es Cloud-Optimized GeoTIFF braucht oder was das Besondere dran ist oder das Nicht-Besondere. Das ist nämlich, man sieht es, gut, wenn man die Daten kennt, sieht man es, sonst sieht man es wahrscheinlich nicht, dass das jetzt nicht voll aufgelöst ist, sondern das wird genau aufgelöst für diesen Parameter, den ich hier angegeben habe. Wie gesagt, der Output-Size soll nur 1% der Gesamtgröße betragen. Das heißt, es wird jetzt nicht der gesamte, also es nicht die gesamten Daten in voller Auflösung runtergetragen, sondern sie werden komprimiert und diese Komprimierung ist schon vorbereitet, weil das Image nämlich Overviews hat. Und damit sind wir jetzt eigentlich bei dem ersten Punkt, das ist ein bisschen Theorie. Was ein Cloud-Optimized GeoTIFF eigentlich ist. Das enthält nämlich sogenannte Overviews. Alle, die aus der Fernerkundung kommen, die kennen das als Pyramiden oder die früher mal mit AGIS arbeiten durften, mussten, was auch immer. Die wurden ja immer gefragt, wenn man neues GeoTIFF oder neues Rasterdatei geladen hat, möchten sie jetzt Pyramiden bilden? Und da musste man immer auf Nein klicken und hat irgendwo mal das in den Options gefunden, um das abzustellen. Und genau das passiert hier. Also Pyramidenbildung, komme ich dann gleich noch darauf zurück, was das ist. Das ist, ich sage es am besten gleich, das ist ähm, immer eine Reduzierung der Auflösung. Man macht eigentlich ein neues Bild mit der reduzierten Auflösung und stapelt das so übereinander und hat dann am Schluss, wenn man zum Beispiel jetzt vier oder acht Overviews bildet, hat man halt äh, das, äh, Next, äh, das nächste, das nächste Overview hat dann genau die Hälfte der Auflösung, das übernächste Viertelte, ein Achtel, ein Sechzehntel und so weiter. Und bei acht kommt man dann bis zu 256 äh, und hat jetzt nur ein 256stel der Daten. Das nächste ist, dass es in Blöcke unterteilt ist, das ist der gegenteilige Fall, das ist nicht, wenn ich rauszoome, sondern wenn ich reinzoom, wird es dann schneller. Das sind die sogenannten Tiles. Und äh, diese zwei Sachen äh, ist eigentlich bis jetzt nichts anderes als äh, alter Wein in neuen Cloudschläuchen. Weil das eigentlich genau das ist, was man eigentlich seit Jahren macht, wenn man zum Beispiel so Daten für einen Geo-Server oder für einen OGC-Service und einen Map-Server aufbereitet, dann gibt es schon ähm, auch gibt es irgendwelche Empfehlungen, Blogposts seit über zehn Jahren, wie man das halt macht. Vom Frank noch, dass man halt zuerst äh, die Oberfluss bildet, dann die Tiles, äh, damit man halt einfach das performant äh, streamen kann, auch über normale OTC-Services. Also das ist eigentlich jetzt nichts Neues. Was jetzt ein bisschen was Neues ist, ist, dass der Header von dem TIFF und das sogenannte Image-File Directory, was in diesem Header drin ist, schön geordnet ist. Ich habe hier so ein Beispiel vom so einem Post auch von, von Planet, wo das hier ganz schön dargestellt ist. Also ein schönes äh, cloud optimized geo -TIFF ist, wo das einfach geordnet ist, wo zuerst äh, der das ähm, direkte oder die Daten oder der Overview kommen mit der geringsten Auflösung, die weiter ich dann reingehe, umso besser wird die Auflösung und dadurch hat man einfach einen schnelleren Zugriff. Auf der linken, auf der rechten Seite sieht man, wie sowas halt nicht optimal funktioniert. So, das war es jetzt eigentlich schon äh, zu dem Thema, was äh, kann ich mit einem Cloud Optimized Geotiff machen und die Bedeutung, die es hat, ist nochmal das, es gibt, damit komme ich jetzt wieder zur ESA zurück, weil, äh, die unterschiedlichsten Dateiformate, gerade im Fernerkundungsbereich. Also Sentinel-1 hat zum Beispiel GeoTiff, Sentinel-2 hat JPEG-2000, Sentinel-3 hat NetCDF, NetCDF ist ja selbstbeschreibendes Format, also mit einem bestimmten Sentinel-3-Flavor dann und Sentinel-5P hat NetCDF mit einem Sentinel-5P-Flavor aus der Atmosphären-Community. Das heißt, ich habe jetzt schon mal bei fünf äh, unterschiedlichen äh, Remote-Sensing-Daten habe, äh, habe ich vier unterschiedliche äh, Dateiformate. Und das macht es natürlich jetzt nicht leicht, wenn man diese Formate jetzt über eine Cloud oder auch über einen Remote-Service runterholen will und gleich verarbeiten will, weil ich muss dann immer so Zwischenschritte machen, um die wieder, ja, die Information aus den Metadaten mir zu holen, die dann zu konvertieren, dass das mein Programm wieder kann und, und, und. Das ist dann alles sehr speziell. Und damit halt, und da komme ich zu dem Punkt, wo, warum das sehr gut zum vorigen Vortrag passt, weil das sind ja zwei unterschiedliche Optimierungsmaßnahmen. Man kann erstens schauen, dass die Daten schnell an den User kommen und dass die Daten auch im am Format, was jeder verstehen kann, an den User kommt, weil dann hat er nämlich keine Arbeit damit. Und das ist jetzt eigentlich der, die Motivation von diesem Vortrag. Als nächstes, das ist zweimal offen möchte ich kurz zeigen, wie ähm, so ein Cloud-Optimized GeoTiff erzeugt wird. Das ist auch ganz schön auf den Seiten äh, von äh, Getal halt zu so finden. Das hat alles der Ivan Rouen gemacht. Und ähm, geht es hier mal durch. Man hat, äh, und was das Schöne ist, der hat auch so ein Validierungsskript zur Verfügung gestellt. Das kann man sich runterladen, das habe ich gemacht. Das kann man sich dann auch, das ist jetzt hier so ein äh, Jupyter-Notebook, dann kann ich mir das hier als äh, python Oh, doch nicht, No-Module, bin in einem anderen Verzeichnis. So. Und dann kann ich das jetzt hier mal validieren. Das ist äh, eine Datei, die tatsächlich schon äh, Cloud optimiert wurde, also GeoTIFF-Datei. Und da habe ich hier diesen Output. Und wenn ich das dann noch äh, extern validiert, es geht auch, dass man es in der Kommandozeile aufruft. Nee, Entschuldigung. Da habe ich hier ein Cloudless-Beispiel, Ja, dann schaut es so aus. Das ist nicht die Datei. das ist eins, wo ich die Overviews und Details entfernt habe, dann kriege ich hier die Meldung, dass das File größer als die Menge ist und keine internen Overviews beinhaltet und dass es nicht geteilt ist und dass die Image-File-Directory und so weiter alles nicht stimmt. Also mit diesem Skript, was man sich von der Seite von GDAL runterladen kann, kann man jedes, äh, jede Datei dann überprüfen, ob die halt dementsprechend äh, optimiert wurde. Und jetzt wollen wir so mal so einen ähm, GeoTiff erzeugen. Das passiert hier mit ähm, Sentinel-2-Datensatz, den ich hier runtergeladen habe. Machen wir mal GEDAL-Info auf der da drauf. Da sieht man, ähm, wie die aufgebaut sind. Das Schöne ist, dass der Sentinel-2-Treiber jetzt äh, funktioniert von GEDAL und auch ziemlich gut. Also ich habe das wie bei HDF-Dateien auch, sehe ich hier unten meine, also ich sehe hier oben natürlich die ganzen Metadaten, auf die gehe ich jetzt aber nicht ein. Sondern äh, ich schaue mir hier unten meine Subdatasets an. Und Subdatasets sind zum Beispiel immer äh, alle Bänder, die die gleiche Auflösung haben, also hier 10 Meter Bänder, 20 Meter, 60 Meter Bänder. Und dann haben es für eine schnelle äh, Ansicht, um so quicklux zu bilden, gibt es noch so, so, genannte, so ein TCI set das heißt true Color Image. Und mit dem Subdataset äh, arbeiten wir jetzt weiter. Also wir definieren praktisch dieses Sub-Data-Set, das ist bei GEDAL ja immer so dass man hier eigentlich, wenn dieses Subdataset mit dem ist gleich angegeben ist, dann eigentlich alles, was dahinter kommt, nehmen kann, um ein nächstes GDL-Info darauf auszuführen. Dann habe ich praktisch alles, was in diesem Subdataset ist, wieder, ich habe das vorher als Variable definiert und dann sehe ich jetzt hier mein Subdataset und habe hier oben wieder die Metadaten, sehe, dass es schön georeferenziert ist und weiter unten sehe ich dann, dass es drei Bänder beinhaltet, nämlich rot, grün und blau. Und das ist eigentlich alles, was wir zu einer Darstellung brauchen und einfach das reicht auch für viele Anwendungen, zum Beispiel das, was der Volker jetzt gezeigt hat, um die Daten einfach äh, ja, auch für einen Geo-Server aufzubereiten. Also was wir bei Code.de zum Beispiel machen mit so einem Full-Resolution-Browsing, ist das oft äh, eine ausreichende äh, ja, Quelle. Da brauche ich nicht alle Bänder. So, dann äh, konvertieren wir jetzt diesen äh, dieses Sub-Data-Set. Das dauert jetzt nicht besonders lang. Im Notebook. Ich wollte trotzdem zeigen, dass man ungefähr so ein äh, Geschwindigkeitsgefühl kriegt. Also für so einen Sentinel-2-Datensatz, der nicht so klein ist, das ist dann ungefähr, schnell nachschauen, 10.000 Pixel oder sowas. Ja, genau, ungefähr 10.000 Pixel äh, kommen wir hier mit einer vertretbaren Geschwindigkeit an so einem Dell-Notebook durch. Und ähm, ich habe jetzt praktisch hier äh, den JPEG-2000-Datensatz äh, in einem äh, tiff Datei komprimiert habe, den schon mal geteilt und habe ihn komprimiert. Das sieht man hier auch, wenn man wieder das ausführt. Bis jetzt ist nicht viel passiert. Ich kann mir das jetzt plotten. Machen wir mal schnell. Also ich lade das in mit und plot dann hier den Datensatz. Das heißt, so schnell habe ich das jetzt auf alle Fälle schon mal runtergeladen, das muss man zweimal ausführen manchmal, so schnell habe ich das jetzt runtergeladen und kann eigentlich schon mit dem Datensatz jetzt äh, arbeiten. Also ich habe jetzt hier ein äh, GeoTiff mit diesem Druck color image kanälen Dann mache ich mal wieder eine Validierung auf diesem und ich kriege immer noch die Meldung, dass äh, das größer als 512x512 ist und dass es interne Overviews be beinhalten sollte. So, und jetzt äh, kommt äh, mein Lieblingsbefehl, Gedal, Gedal Edo, äh, der erzeugt äh, diese Overviews. Ich führe ihn auch gleich mal aus, geht jetzt in dem Fall relativ schnell und dann validieren wir es wieder und dann sehen wir, also die Overviews, die sind hier unten, die sind jetzt im Datensatz drin und was noch fehlt, ist die Aufbereitung äh, dieser Image-File-Struktur, also im Header. So, gehen wir runter, das mache ich dann mit einem äh, dritten Schritt, dann wende ich nur mit GEDAL Translate an und das Entscheidende bei github Translate ist in dem Fall, dass hier dieses äh, Copy Source Overviews äh, gleich Yes aktiviert ist. Das ist ein neues Feature von äh, GEDAL, was praktisch diesen Header dementsprechend aufbaut. Machen wir mal schnell, definieren. wir es nochmal und sehen jetzt hier unten das Ergebnis, ist ein Valid Cloud Optimized äh, GeoTIFF. Das heißt, mit diesen paar Arbeitsschritten äh, kann man die Daten jetzt aufbereiten. Das müssten natürlich jetzt wir auch machen und alle, die so Datenarchive vorhalten, äh, diese Daten mit dementsprechend aufzubereiten also, und jetzt an den bloß die Subdata-Sets mit dem Two-Color-Image, sondern alle äh, Subdata-Sets, Sub -Data um die halt dann den Benutzer zur Verfügung zu stellen. Das macht ja zum Beispiel Amazon und Google mit ihren Daten, wo die ja so eine Aufbereitung vornehmen. Die machen das nicht unbedingt in einem Cloud-Optimized-Format, aber die verwandeln das ja alles nach Geotiff um. Und äh, eigentlich wollte ich jetzt aber dafür ist die Zeit ein bisschen fortgeschritten, deswegen werde ich es bloß ganz kurz sagen. Das Problem bei dem Ganzen ist, das geht alledo. Das geht alledo funktioniert nämlich gut jetzt für diese Fernerkundungsdaten, wenn es kleinere Bereiche sind. Wir haben aber manchmal auch größere Datensätze. Zum Beispiel haben wir vom Institut für Radartechnik so eine Waldkarte, die auf terra Tandemdaten daten beruht, mit einer Bodenauflösung von 50 Meter für die ganze Welt. Das ist dann so groß, dass wenn ich da Gedal-Edo drauf loslasse, dass das tagelang rechnet und der fort und immer so ein Punkt jede, weiß ich nicht, was, fünf Stunden bekommt oder so. Ich weiß nicht, wer sowas schon mal machen musste. Das ist kein Spaß, vor allem wenn dann die Verbindung abbricht und man das aus Versehen nicht in einem Screen gemacht hat. Also generell ist das alles ähm, ja, schwierig und deswegen wollte ich eigentlich noch so einen Weg vorstellen, wie man mit Gedal-Edo effizienter, so teils berechnet, und äh, das beruht eigentlich nur auf dem äh, Prinzip Teile und Hersteller. Man zerlegt das große Bild in kleinere Teils oder auch in größere, also 10 mal 10 Kacheln, 10x10 Grad Kacheln, zum Beispiel für die ganze Welt, sind da optimal. Dann berechnet man diese externen Overviews für die Teils. Leider sind diese externen Overflose nicht georeferenziert. Deswegen muss ich dann noch die Georeferenzierung von meinem ursprünglichen TIFF auf dieses Overview übertragen und dabei berücksichtigen, dass sich ja die Auflösung reduziert hat. Das geht aber relativ einfach und dann berechne ich praktisch für jedes meiner Teils die Overview und am Schluss musikiere ich dann äh, diese Overviews, die größer sind, wieder und äh, komme damit viel schneller zum Ergebnis. Also da reduziert sich dann die Zeit von äh, drei, vier Tagen auf äh, fünf Stunden vielleicht oder so. Und das macht natürlich auch was aus, wenn man so Sachen entwickelt. Das wollte ich kurz im Detail vorstellen. Dafür reicht jetzt die Zeit äh, leider nicht mehr, das hätte ich wahrscheinlich auch vorher denken können. Und äh, deswegen gehe ich glaube ich hier nochmal zurück zu dem ursprünglichen Gedanken mit diesen äh, Cloud-Optimized Geotiff und, äh, und der, der Zurfügungstellung mit Amazon. Das ist natürlich eine schöne Sache, wenn, wenn so eine Cloud Provider das machen und das haben die natürlich auch so Datenanbietern wie der ESA oder auch sogar Code.de voraus und wir sind auch oft mit dem, ja, mit dem Anwurf konfrontiert worden, ja, das gibt es doch alles bei Amazon, das ist nämlich inzwischen auch nicht mehr so, dass alles bei Amazon gibt, weil die haben jetzt, also sind scheiß macht das ja, da gibt es jetzt zum Beispiel dieses Sentinel-2 Level 1-C-Layer, was bis jetzt frei war seit einem halben Jahr, bloß mehr so als Request-Per-Pay oder pay per request Bucket, wo man dann für jeden Zugriff auch dementsprechend abkassiert wird. Und deswegen ist so, und das passt meiner Ansicht nach ganz gut zu dem Thema, so als Schlusswort für alle, die hier anwesend sind oder das irgendwo hören, dass man durchaus auch äh, Rückmeldungen und Feedback sowohl bei der ESA als auch bei den deutschen äh, Betreibern, das ist in Deutschland zum Beispiel äh, das Verkehrsministerium, so Sachen bezuschussen, weil das gehört ja zur digitalen Infrastruktur, dass äh, sowas tatsächlich eine Infrastrukturaufgabe ist und eigentlich nicht äh, privaten Betreibern belassen werden sollte. Weil wenn man das äh, privaten äh, Betreibern belässt, wie das jetzt zum Beispiel bei Amazon und Google ist, äh, dann füttern die einen halt meiner Ansicht nach an und irgendwann äh, zahlt man dann sehr viel für Daten, die eigentlich frei zur Verfügung stehen. Und äh, das zeigt auch äh, diese vor ein paar Jahren hat es geheißen, wir brauchen freie Software. Die haben wir jetzt zur Genüge. Dann hat es geheißen, wir brauchen freie Daten, Bildung und so weiter. Die ESA erschlägt uns mit freien Daten. Was wir jetzt bräuchten, ist sowas wie eine freie Infrastruktur, wo man diese Daten auch herbeziehen kann, äh, freie Cloud. Ähm, damit man nicht abhängig ist von Organisationen, die irgendwann entweder den Geldhahn oder den Informationshahn zudrehen und die Gefahr ist natürlich bei sowas sehr stark gegeben. Das wollte ich bloß kurz nur mal ansprechen, weil das eigentlich sehr gut dazu passt zu diesem Thema mit Cloud-Optimierung, weil diese Cloud-Optimierung betrifft ja im Augenblick hauptsächlich zwei, drei Anbieter. Und äh, wenn man diese Skripte anschaut und auch GEDAL-Info, ich habe es mit der Open Telekom Cloud versucht, da funktionieren die zum Beispiel schon nicht, weil die ein bisschen einen anderen Autorisierungsmechanismus haben als Amazon. Also, soviel die äh, Schlussworte. Auf alle Fälle ist das Cloud Optimized Geotiff eine sehr gute Möglichkeit, um die unterschiedlichsten Daten zusammenzubringen in einem Geotiff-Format und dann halt performant über eine Cloud-Struktur äh, äh, anzuziehen was dann natürlich auch sowas wie das internet file filesystem oder DAT oder sowas sein kann. So, dann danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben. Ja, vielen Dank, Christian. Ähm ich kann das mit der ESA bestätigen, also die bieten wirklich unglaublich viele Services an und die kriegen aber praktisch nie Rückmeldungen und das ist denen ganz wichtig. Also da möchte ich mich nochmal an diesen Appell anschließen. Äh, gibt es Fragen an Christian? Ähm, danke für den Vortrag, fand ich sehr gut. Ähm, ich habe eine sehr technische Frage, wenn jetzt ein Softwareprojekt diese Cloud Optimized Geo tips unterstützen möchte, muss es dann noch irgendwas dafür implementieren? Könnte jetzt meine Kugel so einfach, ich meine, es ist ja das gleiche Dateiformat TIFF. kann man das einfach einladen und dann gleich die Vorteile nutzen? Ich zeige es mir schnell, das habe ich vergessen. Ich, äh, also im Augenblick ist das, was ich herausgefunden habe, es hängt eigentlich an, an GDAL. Okay. Und äh, da ja fast jede Software GTA halt treiber benutzt, Kugis auch, ist man natürlich dann sehr schnell. Also, ich, ich gehe jetzt hier mal so schnell rein und raus. Hoppla. Ja, to Also, ich mache jetzt mal konzentrierter. Ich komme jetzt hier äh, bis auf die Bodenauflösung, ohne dass ich irgendeine Verzögerung habe. Ja? Weil halt immer wieder ein anderes Overview benutzt wird und Kugis unterstützt das voll. Okay, also wenn eine Software im Hintergrund GEDA verwendet, dann kann man schon genau, wenn davon jetzt, profitieren? dann profitiert man automatisch davon. Wenn nicht, muss halt die Software dafür äh, Sorge tragen, dass sie selber dieses Cloud-Optimized-Shirtive äh, dementsprechend umsetzt. Hm. Und wenn ich zum Beispiel äh, was mit Python mache, ich habe hier mal ein Beispiel am Schluss. ja. Da kann ich mir natürlich auch jedes von diesen Overviews, die kann ich auch extern erzeugen, das muss ich dann machen wenn das Mosaik hier, dann kann ich natürlich auch diese externen Overviews zu benutzen, um mir so eine eigene Logik zu machen. Also hier habe ich die optimale Auflösung und hier habe ich die schlechteste Auflösung. Mhm. Und ich habe dann wirklich sehr viele Möglichkeiten und äh, es wird zwar empfohlen, diese ähm, Overviews intern zu erhalten, weil das natürlich dann nur eine Datei ist, aber man hat durchaus einen Vorteil, wenn man die extern hält, weil GEDAL erkennt, das macht keinen Unterschied, ob intern und extern. Und Performance-Messungen, die ich so ein bisschen gemacht habe, haben mir jetzt auch keinen großen Unterschied ergeben. Aber ich habe die Möglichkeit, dann wirklich jedes Overview ohne Mühe anzusprechen und kann mir immer den, das Praktische holen. Ich kann hier auch innerhalb von ein paar Sekunden mit einem... Wo nee, ist es? ist das falsch? Ach, das habe ich jetzt gar nicht offen. Musik. Ich kann auch innerhalb von ein paar Sekunden hier mit so einem Overview das Ganze äh, visualisieren, mit, äh, indem dass ich heute halt hier das sechste oder siebte Overview hernehme, während wenn ich das halt mit dem ganzen Datensatz machen würde, würde der, der eine Stunde brauchen, bis er die Daten überhaupt rendert. Mhm. Also auf die Weise habe ich sowieso viele Vorteile, und das macht eigentlich jeder, der mit diesen Rasterdaten arbeitet, eigentlich schon immer. Mhm. Insofern ist es auch nicht. Äh, der große Wechsel, aber wenn es alle benutzen würden, wäre es jetzt halt sehr bequem. Ja, also ich merke auf jeden Fall, dass das Beispiel mit dem GeoTIFF jetzt schon ein bisschen Schule macht. Es gibt ja mittlerweile auch schon Cloud-optimized GeoJSON, ich glaube auch Cloud-optimized Vector Tiles. Mhm. Also das scheint jetzt gerade so ein bisschen um sich zu greifen. Ja. Arbeitet ja. ihr mit den Formaten oder ähm, beschränkt ihr euch hauptsächlich auf Rasterdaten? Mit GeoJSON. Ja, also Geo-optimized, äh, eine Cloud-optimized GeoJSON und also ich jetzt persönlich weniger, aber die Leute, die natürlich, das sind hauptsächlich so die Client-Entwickler, die halt mit JSON viel hinterher machen, die machen das natürlich auch. Okay. Eine Frage noch. Ja, ich wollte ähm, fragen, wie sieht es denn aus mit der Dateigröße, wenn man das so bearbeitet hat gegenüber den Ursprungsdaten? Ja, da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen, man kann ja verschiedene Kompressions- ähm, Methoden hernehmen. Allgemein wird er dieser Deflate-Algorithmus äh, empfohlen, den ich ja nur unterschiedlich äh, also scharf schalten oder unterschiedlich äh, hart einstellen kann und deswegen ist die Frage praktisch schwer zu beantworten. Also das kommt äh, sehr darauf an, wie sehr ich das halt komprimiere. Aber ähm, was bei so, das ist ja das ist jetzt eigentlich eine Maske, also da sind jetzt plus vier äh, äh, Werte drin und da bringt äh, immer sehr viel, wenn ich diesen grechen Option von benutze, mit benutze, äh, wo ich die Bit-Tiefe tatsächlich angeben kann. Also wenn ich eine Schwarz-Weiß-Maske nur habe, dann mache ich N-Bits gleich 1, also 2 hoch 1. Hier habe ich jetzt 2 hoch 2, also N-Bits gleich 2 gemacht und äh, allein das reduziert dann die, Auflö äh, reduziert, äh, die äh, Dateigröße um einen Faktor 4, 5 oder so. Also, auch ohne Kompression. Also man kann sowohl mit, mit, mit der Farbtiefe als auch mit dem mit dem Kompressionsalgorithmus der wahnsinnig viel erreichen. Aber man kann es nicht äh, als Faustregel sagen. Also bei Fernerkundungsdaten, wo ich natürlich eine viel größere Bandbreite habe, an, äh, an, an Werten, äh, kann ich natürlich nicht äh, die Farbtiefe einschränken und habe Integer-Daten, also Integer-Datentyp. Äh, da wird das nicht viel bringen. Ja, Christian, vielen Dank. Mir fallen da gleich Anwendungsmöglichkeiten für meine eigene Arbeit ein. Also echt super. Vielen Dank für die Einführung in Cloud-Optimierte GeoTiffs. Danke.